Herzlich willkommen zur Videoreihe Was ist eine gute Frage? Es soll darum gehen, wie man Fragebogenfragen gut formulieren kann, sodass sie auch von allen Befragten richtig verstanden und beantwortet werden können. Das Buch, an dem ich mich hier orientiere, von Frank Faulbaum, Peter Prüfer und Margret Rexroth, heißt Was ist eine gute Frage? Das Buch müsste eigentlich heißen, was ist eine schlechte Frage, weil dort nämlich alle Fallstricke und Probleme aufgelistet werden, die bei der Formulierung von Fragebogenfragen auftreten können. Das ist eine sehr sinnvolle Herangehensweise, deshalb orientiert sich auch diese Videoreihe daran und ist strukturiert anhand der Problembereiche, die in diesem Buch dargestellt werden. In diesen Videos kann jeweils nur ein kleines Beispiel dargestellt werden, sodass ich Ihnen empfehle, wenn Sie weitere Beispiele und genauere Erläuterungen dazu haben möchten, einen Blick in das Buch zu werfen.